Puh, wer kennt ihn nicht? Den guten alten Knoblauchatem. Und hier kam auch schon mein Paket mit dem Garlic Breath an. So, packt mal die ganze Scheiße hier mal aus. So, Zettel. Nee, braucht man nicht. Das auch nicht. Und dann einmal hier aufschneiden. So. Nummer 1, Mango Haze, meine Tagessorte, ähm, habe ich schon ein Strain-Video gemacht. Deswegen bleibt es bei meiner Abendsorte, da musste ich wechseln, zwecks Verfügbarkeit. Hier haben wir jetzt meine neue Abendsorte, einmal das Garlic Breath. Schrauben wir das Ganze einmal auf, von der Colini Apotheke, darf ich das überhaupt sagen, keine Ahnung. Ich spreche jetzt einfach nicht weiter. Ja, da haben wir die schöne Blüte. Sieht herrlich aus, sehr fest, von der Konsistenz. Ja, das sieht gut aus. Sogar schon Dracula hatte einen riesen Respekt vor diesem Killer-Strain. Kein Wunder hat er den ganzen Tag in seinem Sarg gechillt und diese Paranoia gegenüber Knoblauch entwickelt. Ich habe sogar die Hypothese aufgestellt, dass der Knoblauchmythos bei Vampiren daher rührt. Garlic Breath ist eine Indica dominierende Hybridsorte. Gekreuzt aus der Indica Sorte Mendo Breath und dem Indica dominierenden Hybrid Garlic. Cookie. Mit 27,2% THC und 1% CBD ist es eine mächtige Blüte, die vor allem sedierend wirkt. Dadurch hilft sie vor allem bei Schlaflosigkeit und bei Stress. Wenn man sich jetzt die Eltern der gekreuzten Sorte anschaut, sieht man auf den ersten Blick, dass beide auch für die Wirkung eines euphorischen Highs bekannt sind. Deswegen hilft diese Sorte laut den Rezessionen auch so gut bei Depressionen. So, ich kann das selber jetzt von mir sagen, so der Körper ist extrem entspannt aber der kopf ist offen für tiefe angeregte gespräche also besser als meine freundin kann ich den geruch auch gar nicht erklären die hat gesagt das riecht wie äh, ein knoblauchhaltiges steaksalz <lacht> auf jeden fall eine pfeffrige schärfe mit einem hauch knoblauch so packte auf jeden fall ein bisschen salz mit dazu und danach kannst du dein steak auch bombastisch damit würzen beim konsum war es bei mir so nach meiner ersten dosis die ich äh, genommen habe war ich noch nicht schläfrig ja, aber ich war entspannt und und äh, konnte mich aber trotzdem noch äh, gut unterhalten und ähm, dann habe ich die zweite dosis kurz vorm schlafen gehen genommen und äh, bin auch ins bett und war direkt weg so wie man sich das wünscht keine gedanken mehr die kreisen und jetzt bedanke ich mich bei dir fürs zugucken wenn du irgendwelche fragen zu der sorte hast und zu der wirkung bei mir ähm, es gerne mal in die kommentare ich beantworte alles sehr gerne vielen dank fürs zugucken und einen schönen tag